Ja, assalamu alaikum, wir oh, sind hier beim Mansur. Assalamu alaikum, salam. Yes, alaikum, ja. alhamdulillah, gut, ja. Bruder. heute Vorbereitung für die ersten Golden Boy Show. Genau, heute ist erste Sitzung, wir müssen alle abwägen und alle zusammen die Paarungen zusammenstellen. Schau mal, es sind schon viele da. Also, das werden zu viele. Ich, ich glaube, es wird zu viele. Ja. Wie <lacht> schaut's aus? Teilen für nächstes Mal. Du ja, hast gleich zwei, drei Veranstaltungen auf einmal, das passt ja. Wir sind im hero Gym. Ja, Hier machen wir das. Ja, sind schon viele Leute hier. Es passt, du hast auch ein Kamerateam dabei. Ja, komm her kurz. Dann nehmen wir auch gleich mit rein. Cory, ist da. Freut mich. Hallo, Servus. Servus. Stell dich vor. Ja, mein Name ist asset Cory Production. Vielleicht kennt man mich darunter besser. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, super. Ich habe leider keinen Kameramann, ja, ich bin dazu so professionell ausgestattet, aber ich freue mich hier sein zu dürfen. Ah, Halle, danke dir, dass du auch da bist, Bruder. Ich danke dir. ich habe dich auch extra gerufen, dass danke. du früher kommst, dass er mir hilft. Ja. Weil ich mache das erste Mal, ich bin ein bisschen aufgeregt, schauen mal, wie es wird. Wir schauen jetzt einfach mal, was da für Kämpfer auf uns zukommen und werden wir haben gute Paarungen zusammenstellen. Ja. Und dann wird direkt gesmasht. Wann ist soweit? Am 14. Mai. 14. Mai? Ja. Gibt es dann noch für Leute Möglichkeit, dass sie dann dazu im Nachhinein kommen? noch dazukommen? Ich habe ein paar Leute hier, die nicht heute da, also, zu uns kommen können, die arbeiten. Die muss ich noch eintragen, aber ja. dann, ich glaube, es wird schon reichen, ja, ein, ein anderes Mal. Man. Wir ja. werden das öfters machen, Bruder. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur Boxen? <lacht> ist Nein, wir machen Boxen und MMA. Alles im Käfig? Im Käfig, ja. Na ich freue mich. Ja passt. Okay, danke für deine Bitte. Zeit und hätte ich gesagt, wir starten dann langsam, ne? Ja, passt, danke. mein lieber. Danke dir. Ja, danke. ja. Yes, yes. <lacht> <lacht> weil Mauaids Jod im Ola und und der من نومة الغفلات وال يكون الرجال لك مرتعا فيه ارتعي يكون الرجال So, meine Lieben, es ist soweit, die Abwaage ist fertig, die Kämpferbarung, Zusammenstellung ist auch fertig. Du bist einer der Kämpfer, die sich jetzt demnächst da unter Beweis stellen werden, genau. stell dich vor. Ich bin Aaron Carpacic, ich bin 17 Jahre alt, ich bin auf der Straße aufgewachsen, ich habe den äh, Mago mit angeschrieben, der hat sich also bei mir zurückgemeldet, er hat mein, äh, also meine Anfrage angenommen, heute habe ich einen Gegner und ich hoffe, ich werde am 14. Mai glaube ich, ist das, ja. kämpfen, ich hoffe, es wird sportlich, keiner verletzt sich und wir werden weg von der Straße kommen. Und ich hoffe, mal, alle werden hierher kommen und trainieren. Also, das ist mein Ziel. Ich will, dass alle Jugendlichen, die auf der Straße sich verloren haben, den Weg hierher kommen und was aus, also aus deren Leben machen. Das ist mein Ziel. Genau aus diesem Grund bin ich auch heute hier. Ich überlasse es dir. Ja, Nein, keine, Gott sei Dank. Okay. Das ist es, also das bin ich. Sehr ich gut. Hoffe, es wird Spaß machen. Dann sehen wir sich am 14. Live in Action. Alles Gute. Okay. So, und gleich direkt im Anschluss der Gegner. Stell dich vor. Madi Refki. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Irak. Okay. Was versprichst du du von deinem Auftritt? Ich werde mein Bestes geben. Ja? Und ich werde versuchen auch zu gewinnen. Okay. Sehr gut. Dann sehen wir sich am 14. 14. Ja. Alles Gute. Okay, meine lieben Leute, jetzt gleich direkt die nächste Kampfpaarung stelle ich vor. Mein Name ist Arda, ich bin 15 Jahre alt. Kampfsport-Erfahrung? Ja, Kampfsport-Erfahrung. Ja. Kampfsport ich mache Ringe, ich bin Ringe. sechs, also sieben okay. Monate. Sehr gut. Du? Ich bin äh, Ryan, Jebre, Ich bin 16, ich bin Kurde aus Irak äh, und ich habe Sporterfahrung. erfahrung Okay. Ja. Am 14. ist euer Showdown, erstes Mal? Ja, erstes Mal. Ja? ja. Schon nervös? Na, geht. Schauen wir. Was versprecht ihr euch davon? Wir werden unser Bestes geben und dem besseren möge gewinnen. Ja? Ja, möge der bessere gewinnen. Schauen wir. Also ihr jetzt das Ganze sportlich. Ja genau, sportlich. Kein Beef, nichts Sehr gut, freut mich. Dann sehen wir sich am 14. Ja. Ausgezeichnet. Alles Gute, Jungs. Okay, gleich die nächste Kampfpaarung. Wie viel Kilogramm? Auf 62 treffen wir uns. Okay, Name? John Mohammed, Bruder. Sehr gut. kampfsport -Erfahrung? Bruder nicht im Gym, aber alleine trainiert oder mit Freunden. Okay. Du? Arda Ich trainiere seit ein paar Monaten im boxclub Bonds Und privat trainiere ich schon länger. Mhm. Ungefähr sechs Monate privat. Was verspricht sie euch von eurem Auftritt? Bruder, in erster Hinsicht, Bruder, ich freue mich auf einen sportlichen Kampf. Ich möchte einen fairen Kampf für mich und meinen Gegner. Mhm. Bruder, ich bin dir ehrlich, ich gehe ohne Nervosität oder sonst was in den Kampf rein. Ich möchte, egal ob als Siegerbruder oder als äh, nicht siegerbruder Bruder, wer in den Kampf reingeht, ist schon ein Siegerbruder. Bruder. Ja, ja, Inshallah. Genau. Inshallah. Was sagst du? Genau dasselbe, Bruder. Mein Ziel ist es, reinzugehen, das Beste zu liefern und was draus zu lernen. Mhm. Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns am 14. Ne? Inshallah. Alles Gute. Ja. Salam aleikum. Okay, nächste Kampfbarung bis wie viel Kilogramm? 70. 70. 70 Kilo. Genau. Kampfsporterfahrung schon hier oder? Hier ja, im Hero Gym. Im Hero Gym. Genau. Geht. Geht nicht viel. Nicht viel? Ja, natürlich. Straße? Nein, auch, eine Straße. auch nicht Straße. Auch nicht. Auch nicht. Bist mutig. Ja. Okay. Was erwartet ihr, bzw. Was versprecht Sie euch von eurem Auftritt? Ich hoffe, dass ich mich beweisen kann, mhm. dass ich meinen einen Weg, Weg ebnen kann zum Profiboxer vielleicht. weil Das wäre auch mein Traum mhm. und ich will auch meinen Gegnern auch die Chance geben, sich zu beweisen. Mhm. Ja. Also ähm, ich möchte nur Erfahrung sammeln und das ist eigentlich alles. Mhm. Ich wollte schon länger kämpfen und jetzt hat er mir die Möglichkeit gegeben und dann nutze ja. ich sie auch. Ja. Ja. Ist es euer erstes Mal, dass ihr im Käfig steht? Also in einem Kampf sozusagen, ja? Das erste Mal? Ja? In einem Käfig mit einem Gegner? Ja? Allein. So offiziell? Offiziell, ja, das erste Mal. Ja. Ja, ja, besser. Wir sind alle schon öfters im Käfig gestanden, ja. Ja. Ich hoffe, in Zukunft werde ich auch viel öfter im Käfig sein. Inshallah. Du? du? Ebenso. Ebenso? Erstes Mal? Genau, das erste Mal. Ja. Ja. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns dann am 14. Genau. Und dann lassen wir dann die Fäuste sprechen, ne? Natürlich. Alles Gute, Jungs. Sehr ja. gut. Alles Gute. Die nächste Kampfbarung. Bis wie viel Kilogramm? Bis ah, 65, genau. 65 Kilogramm, ja. Genau. Erstes Mal? Nein, nicht erstes Mal. Na? Du hast schon Kampfsport-Erfahrung? Kampferfahrung habe ich schon. In der MMA hatte ich schon über fünf Kämpfe. Okay. Und sonstiges jude hatte ich auch schon über 100. Also oh. habe schon acht Jahre Jude-Erfahrung, zwei Jahre MMA. Oder du bist doch so jung? Na, bin 18. Ja, ja, aber trotzdem. Ja. ja. Bei uns Tschetschener ist es so, dass man, wenn man geboren wird, direkt ins Kampfsport geht. Das stimmt. Ja. Gleich raus aus dem Krankenhaus, gleich zu auf die Ringermatte. Natürlich. Ja, so ich weiß. Sein. Andere Mentalität, ja? Genau. Ja. Und, wie ist deine Kampfsporterfahrung? Ja, ich habe bis jetzt nur Ringen gemacht, Ringen und eine kurze Zeit Boxen, sage ich mhm. mal ein Jahr lang. Mhm. Aber das meiste habe ich nur Ringen gemacht. So, ihr kämpft gegeneinander? Das schauen, das, man, aus. das schauen wir noch, das wird noch geregelt, Okay. das wird noch geregelt. Okay, ja. so, jetzt wisst ihr, dass ihr demnächst im Käfig stehen werdet, jetzt dauert es ja nicht mehr lange, ja? ja. Vorbereitung habt auch nicht so viel Zeit, wie wird jetzt eure Vorbereitung die letzten paar Wochen noch ablaufen? Ja, es ist auch Ramadan und es wird auch ziemlich schwer sein. Aber ich werde daraus das Beste machen. Also ich werde schon Gas geben, wie ich kann okay. und alles, was mir in Macht steht, machen werde ich. Ciao. Also bei mir steht nichts im Weg. Also das mit Ramadan ist auch ein bisschen schwierig, aber sonst Vollgas. Ja. Ja. Gut. Was verspricht euch von eurem Auftritt? Irgendwie größere Pläne dann angesetzt oder einfach mal schauen? Ja. Die Zeit zeigt alles. Schauen wir dann mal. Okay? Ja. Oh. Okay. Dann lass mal am 14. die Fäuste sprechen. Schau. Oder, Füße. Oder die Füße. <lacht> Freut mich Jungs. Alles Gute und verletzungsfreie Vorbereitung, okay? Alles gut, sehr gut, danke euch. Jetzt ist es gleich direkt soweit. Mansur ist schwer im Stress, aber ja, wir haben ihn jetzt herbringen lassen in Ketten. Mansur, wie läuft's? Bruder, wie du siehst, diese Jungs sind extrem motiviert und alle wollen kämpfen. Bro, das macht mich ur, weißt du. Auch dich stolz, oder? Ja, es macht mich stolz, Bro, weißt du. Wir haben und jetzt. Deswegen schau, wir haben geplant 12, 12 Paaren. Wir sind schon ja. auf 18, Bruder. Keine Ahnung. Drauf. Machen wir gleich Ring und Oktagon. Bro. Das ist gleich. Ja. Schau äh, mal, Bro. Jetzt haben wir hier einen Aufruf, ja? Ja, Bro. Leider haben wir für ihn keinen Gegner gehabt. Uh, er will jetzt jemanden herausfordern. Jemand nicht. also... Ich will, ich will ganz Wien herausfordern. In ganz dem, Wien? Ja, Oder wir haben Ramadan, bleib am Boden, okay? Gewichtsklasse ja. ist egal, von 64 bis 71. Ich kann runter, ich kann raufgehen. Wer gegen mich kämpfen will im Boxen, soll sich melden bei Golden Boy Show auf Instagram. Genau. Ich bin 19 Jahre alt, ich bin 1,80 groß. Mittlerweile wiege ich 69. Ja, Inshallah gibt es einen okay. Gegner für mich. Kampfsporterfahrung ist da. Ich kann boxen. Ja. Wie lange trainierst du schon? Ne? Das müssen die Leute schon wissen. Ne? Ich trainiere jetzt seit also durch seit einem Jahr. Okay. Ne? Also frisch motiviert. Ja. ja. Frisch motiviert. Ah, das ist so einer von denen, die was mal angefangen haben ins Trainieren und dann drei Jahre Pause und dann Bruder, wieder. mein erster Kampf. Ich habe nach drei Monaten geholt, Ich habe so einen Pokal bekommen, ja, Bruder. Mein Ich bin Profi, Arne. oder? Ich die, <lacht> bin so gegangen. Ich bin danach Schule so gegangen, Geborene Also. <lacht> ich will den, Gegner, der sich meldet, keine Angst einjagen. Deshalb. Ja, ich <lacht> der, ja sich melden, der auch gut. ein bisschen mehr Erfahrung hat, ja? der Boxen kann. Damit Passt. das auch Gut, wird passen, ne? Also, Leute, wenn es da draußen jemanden gibt, dann meldet euch meldet's bei Instagram. Auch, Show. Genau, radikal melden. <lacht> und dann werden wir schauen, dass wir euch unter Dach und Fach kriegen. Ja? Passt, Bruder. Passt, super. Das danke euch, Jungs. Das ist das. Das ist das. Super. Manso, du kommst dann nochmal, ja? Ja, ja. Wie geht's dir? So, Jungs. Okay, Jungs, gleich die nächsten. Geht Schlag auf Schlag. Puh, schon nervös? Nein. Es geht. Geht? Nein. Alles fit. Ja. Was steht an, MMA oder Boxen? Boxen. Boxen, Boxen? Ja. Okay, habt einer von euch zwei schon Kampfsporterfahrung? Schon, ja, aber jetzt nicht Kampf gehabt. Okay, auch kein Kampf gehabt, aber Boxerfahrung. Ja, Sparring und so wahrscheinlich. Ja, immer, ja, richtig. Okay. Ich bin schon nervös, jetzt muss ich sagen. Ja. Jetzt weiß ich schon, was auf euch, auf, auf euch zukommt. 14. ist es soweit? Ja, schon ja. klingt gut, klingt gut, ja. Wie läuft jetzt dann noch die Vorbereitung? Was habt ihr vor? Wollt ihr noch was verändern, ernährungstechnisch oder was auch immer? Also, ich will ein bisschen zunehmen, das schon. Aber dann abnehmen muss ich ja. Und ähm, ein bisschen Technik üben mhm. und ein bisschen Kraft ja auch. Okay, und wie schaut bei dir? Auf aus? jeden Fall runter auf 65. Auch trainieren, Kondition ein bisschen, mhm. Schlagtechnik, Schlagkraft. Mhm. Mhm. Ja genau, das war's es ja? auch. Ja. Ja? Was versprecht sie euch vom Event? Also habt ihr dann vielleicht irgendeinen Einstieg, das sagst okay, das es hat gut funktioniert? Das ist eine mit. schöne Herausforderung und auch ja? schöne Erfahrungen einfach. Ist auch Keine Ahnung. Ist, Vielleicht irgendwie karriere technisch denkt vielleicht schon in die Richtung. Natürlich will ich mich auch, ja, auch weiterentwickeln. Ich will auch, dass du dich weiterentwickelst. Und ähm, ich will einen schönen Kampf mit dir machen. Und hoffentlich kommen wir bald. Irgendeiner von uns wird irgendwann gewinnen, inshallah. Naja, irgendwann nicht. Die Zeit ist begrenzt. <lacht> die, Zeit kommt bald. die Zeit kommt bald, aber ja. ich will, dass wir beide einen schönen Kampf haben. Freue mich, freue ja. mich. Es sehr sympathische Jungs. Dankeschön. Danke euch, Jungs. Alles Dankeschön. Gute, okay? So. Hallo. Hallo, mein Name ist Steven Spanser. Ich bin 14 Jahre alt, aufgewachsen in Österreich. Und ja, ich habe mich hier beworben und angemeldet in Hero Gym, weil ich hier sehr viel Erfahrung gesammelt habe auf jeden Fall. Und ich habe gehört, hier gibt es auch das beste Gym in Österreich seit neuestens. Und jetzt habe ich hier meinen ersten MMA-Kampf. Auf das freue ich mich auf jeden Fall. Mhm. Davor hatte ich. Äh Na langsam jetzt mal. <lacht> da fahrt gleich Programm, das ist der, der Kameramann spielt mit dem Handy, ja, das sind so Sachen. Ne? Du fängst mal gleich an zum Reden, mal langsam jetzt. Das ist dein erster Kampf, oder? Ja, das ist mein erster Kampf. Davor war ich Boxer in ja. Du warst schon mal Boxer? Ja, ja. Ah, wie viel oh, Kämpfe? Kämpfe hatte ich dabei erst fünf oder so. Fünf Kämpfe hattest du schon als Boxer? Ja, ja. Oh, ja, muss ich schauen, ob das passt mit meinen Schülern. Ja, das ich kann ist, ich dir nicht versprechen. Ist, Boxen, ich würde nicht so jetzt da reingehen. Auf jeden Fall das ist es mein erster Kampf ich nehme mehr. Mhm. Auf jeden Fall, also im Boxen war, das war, ich war jetzt länger nicht mehr boxen. So das war Ja, trotzdem, das verlernt man nicht. Das ist wie Radfahren. Ja, fix natürlich. Ja. Ja. es kommt darauf an. Also ich will schon versuchen, den Kampf spannend, und schön zu machen. Auf jeden Fall, mhm. dass die Zuschauer auch eine Freude an den Kampf haben, natürlich. Mhm. Ja, super, sehr gut. Dann sehen wir sich am 14., fix natürlich. so Gott will. Ne? Alles Gute. Tschüss. Das war's, Leute. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt. Das macht nichts. Jetzt kommen wir. Das Es ist auch einer meiner Schüler. Auf den bin ich ganz besonders stolz. Bitte. Ja, Alex, jetzt ist es soweit. Endlich, ja, jetzt oder? Es ist endlich soweit, ja. Was soll ich sagen? Ich habe lange darauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Zwei Monate noch vorbereiten. werde ich mich reinrennen in den Ramadan auch noch. Wird hart, aber wird machbar sein. Wird auf jeden Fall machbar sein. Dein Gegner 135 Kilo. Dein Gegner 135 Kilo, ich 94 Kilo, aber wird schon werden. Du trittst schon fast in meine Fußstapfen. Ich habe <lacht> kämpft mit 84 gegen 130 Kilo. War hat ja irgendwo seine Vorbilder, oder? Ja. Ah, ich kann da ein paar Tipps geben, das wie wir den wir locker, locker auskontern werden. Das machen wir noch, ja. auf jeden Fall. Du hast auch null Kampfsporterfahrung? Null, ja. ja. Kein Kampf gehabt bis jetzt, ja. nur Training. Das war es aber auch in letzter Zeit eher schleichend wenig. Mhm. Aber jetzt geht es wieder los. Zwei Monate Vollgas vorbereiten und dann ist Zeit. Das wird sicher spannend. Ich stehe in spannend. deiner Ecke, wir werden den direkt zerlegen. Den werden wir aber zerlegen, auf jeden Fall. Ja. Roman kommt auch noch her. Unser <lacht> Kameramann, ja, der ist stabil unterwegs. Ah, Roman, danke für deine Hilfe heute. Bitte, bitte. Wann kämpfst denn du wieder? Boah, ja, bleib mal. schön da. Nach haben wir dann irgendwann. Schau mal, inshallah. Jungs, bleibt nicht faul. Sitzen auf euren Po, bewegt euch, von nichts kommt nichts. Genau. Assalamu alaikum, tschüss und papa, das war's mit Kali Dot. Yes, habibi.